Heute im Video der brandneue Adidas X-Ghosted Plus. Wir testen also heute zusammen mit Sport 2000 SC24 den brandneuen Adidas X-Ghosted aus dem Showpiece Pack, unter anderem der Fußballschuh der Mo Salah, Roberto Firmino, Timo Werner und, und, und. Wir wollen klären, was macht diesen Fußballschuh zum perfekten Speedboot, was gilt zu beachten und was steckt hinter dieser Optik. Alle Infos jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go. Ja. Adidas launcht also das brandneue Showpiece-Pack. Was genau das bedeutet, das erkläre ich euch gleich. Zunächst zum Colorway. Hier sollten auf jeden Fall schon mal einige Parallelen auffallen und zwar zu diesem Spielball, denn damit hat der Fußballschuh was zu tun. Das Adidas Showpiece Pack besteht also hier zum einen aus dem X-Ghosted Plus in diesem Silber, Rot und Blauen Colorway, was ich extrem cool finde. Aber neben diesem Fußballschuh spielt auch dieser hier noch eine Rolle in diesem Pack und zwar der Adidas Predator. Auch hier Silber natürlich am Schuh untergebracht und die Rot und Blauen Details finde ich optisch sehr, sehr cool. Gewissermaßen zeitgleich kam auch dieser Schuh hier raus, der brandneue Signature Schuh von Lionel Messi, Kam am gleichen Tag raus wie der Showpiece-Pack, hat aber mit dem Pack nichts zu tun. Nichtsdestotrotz hier mal den Hinweis, diesen gibt es hier natürlich auch schon als Playtest, gerne mal die Infokarte abchecken. Zurück zum Thema, was hat jetzt diese, genau dieses Showpiece-Pack eigentlich für ein Motto, beziehungsweise warum ist es jetzt in limitierter Anzahl draußen. Ganz einfach, diese Schuhe sind speziell für die Endspiele jetzt nochmal gedacht gewesen, sprich für das Europa League Finale und auch das Champions League Finale. Deshalb habt ihr es auch schon mitbekommen. Sieht der Ball relativ ähnlich aus wie diese Colorways, deshalb auch die silbernen Details, denn die sollen ja quasi auf diesen Henkelpot beispielsweise also Champions League hinweisen und für die besonderen Momente sein. Mal schauen, wer von euch im Champions-League-Finale gesehen hat, welcher Spieler diese Fußballschuhe alles getragen hat. Gerne mal Kommentar da lassen. Ich muss aber sagen, von der Idee her extrem cool. Und wie gesagt, das Ganze limitiert. Falls ihr euch die Schuhe sichern wollt, dazu gibt es natürlich den Link in der Beschreibung. Zum Adidas X Ghosted gibt es natürlich hier schon ein ausführliches Review auf diesem Kanal. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich für euch nochmal alle Infos zu diesem Fußballschuh zusammenfügen, um euch zu zeigen, was diesen Fußballschuh eigentlich zur perfekten Waffe für schnelle Spieler macht. Was macht jetzt also den Adidas X Ghosted zum perfekten Speedboot und damit auch perfekt für schnelle Spieler? Ganz einfach, alles am Fußballschuh ist genau für dieses Thema Geschwindigkeit ausgelegt. Nicht ohne Grund hat er sehr viel Inspiration aus dem Leichtathletikbereich gefunden. Zum einen ist der Fußballschuh leicht nach oben gewölbt, um einfach nochmal aggressiver nach vorne zu beschleunigen. Zum anderen haben wir natürlich ein sehr, sehr dünnes Obermaterial, dadurch natürlich auch ein leichtes Gewicht. Aber was hier auf jeden Fall entscheidend ist, ist die Sohle. Denn wir haben hier tatsächlich einen Kabitex-Einsatz. Also Carbonfasern, die nochmal helfen, wirklich explosionsartig zu beschleunigen. Deshalb auch, wie gesagt, diese Wölbung nach oben, um dieses Feature einfach optimal auf den Platz zu bringen. Außerdem sorgt der Adidas X-Ghosted durch seine Schaft und diesen Vakuumfit für einen wirklich sehr guten Lockdown, um diese Traktion, diese maximale Geschwindigkeit auch anwenden zu können. Sprich, zusammengefasst, definitiv der Speedboot aus dem Hause Adidas. Kommen wir auch mal zu einem kleinen Fazit, zum Adidas X Ghosted Plus. Wir haben wie gesagt hier die Plus-Variante, das heißt natürlich keine Schnürung am Fußballschuh. Ich muss sagen, was Laceless Fußballschuh angeht, bin ich eigentlich eher konservativ. Habt ihr schon auf dem Kanal einige Videos dazu gehabt. Meine Empfehlung, immer den Schuh vor anzuprobieren und ich würde immer auf die Variante mit Schnürung zurückgreifen. Aber nicht bei diesem Fußballschuh, denn da muss man sagen, dass Adidas mit dem Vakuum sitzt, also einen sehr, sehr flachen Schaft und dadurch ein Vakuum-ähnlicher Fit, einen sehr guten Lockdown bei einem Laceless-Fußballschuh geschaffen hat. Hier gibt es für mich absolut nichts zu meckern. Für meine Überraschung hier im Bereich Lockdown und Komfort tatsächlich ein extrem gutes Ergebnis. Und das für einen Laceless-Fußballschuh. Das war es auch schon wieder zum Adidas X Ghosted Plus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen zum Schuh habt, gerne mal einen Kommentar lassen, genauso euer Feedback zu diesem kranken Colorway. Das ganze Pack ist limitiert, das heißt, es gibt nicht in unbegrenzter Stückzahl. Falls ihr euch dieses Colorway sichern wollt, seid schnell. Alle Infos in der Beschreibung. Das war's zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und